Ja, also klar. Wenn, wenn wir jetzt isoliert aufs Ergebnis schauen, dann scheint es unmöglich. Und ähm, aber. Mit dem Moment es ist Fußball alles kann passieren, wir werden jetzt nicht vorher äh, das Spiel wegschenken, auf gar keinen Fall, dazu ist es zu so wichtig, dazu freuen wir uns zu so sehr drauf, dazu sind wir viel zu viel, äh, viel zu angefressen, jetzt auch viel zu sauer und, und ich glaube, dass jeder, der gespielt hat, jeder, der dran war, Spielfeld gemerkt hat, dass wir, dass wir dran sind, äh, das, das Ding zu ziehen, auch auf unsere Seite zu ziehen, auch heute schon. Und daran werden wir versuchen, jetzt die Mannschaft zu erinnern und da drin zu halten. Ich habe so viele gute Sachen gesehen, dass ich mich weigere, das Ergebnis heute in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weigere mich schlichtweg. Ich weiß, es mag, es mag blöd klingen und, und ist vielleicht, wie Sie sagen, nicht Bayern-like, aber so ist es heute. Es ist heute so, müssen alle akzeptieren. Ich war sehr stolz an der Seitenlinie, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind. Wie ich gesagt habe, wir waren mutig, wir hatten die richtige Persönlichkeit. Upa ist noch jung, wir haben eine sehr junge Innenverteidigung, ähm, da beißt halt die Maus auch keinen Faden ab, das, das ist halt einfach so und, und jeder, der auf dem Niveau Fußball gespielt hat, jeder, der so viele Spiele macht, macht irgendwann auch mal einen Fehler in einem Bereich des Spielfeldes, wo es nicht passieren sollte, aber es ist halt heute nun mal passiert und dann wurden wir... Ja, brutal bestraft, jeder hat es gesehen und es hat uns heute das Spiel gekostet, natürlich, unterm Strich. Aber okay, weiter geht's. super hat äh, Top-Spiele gemacht zuletzt, super hat sehr stark gespielt, abgesehen von den zwei, drei Situationen, wo er ein bisschen äh, die Entscheidung für sehr viel Risiko genommen hat. Aber okay, ist noch jung, weiter geht's.